Und das war immer die Streitfrage, wer kocht, wer also, kann Ich, kann ich also das mit Doping. Ich war immer, sag ich mal, früher der kleinste, der dünnste. Ja? bin immer viel gemobbt worden. Specht? Ja. Und das wird noch viel. Bald kommt meine erste Single raus, Kakao, am 23. April. Verpasst nichts, schaut vorbei. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. So Leute, wir treffen uns heute mit einem ganz speziellen Gast. Wir werden mit ihm gemeinsam trainieren, werden gemeinsam mit ihm über sein Leben reden und, ja Leute, wir seht schon, wir gehen ins FIT1, let's go and let's do it, okay? Übrigens, ja, die Tasche ist von AtariWare, verlinke ich euch in der Beschreibung. Hallo, servus. Servus, hallo, servus. Hallo, hallo. Geht schon? Da haben wir schon unseren Gast. Hallo, ich bin der Marc. bin aus Wien und betreibe Bodybuilding jetzt seit 10 Jahren. Ja. Ja, schauen Sie ein bisschen ähnlich. Ich habe das auch <lacht> schon jetzt oft gehört, das ist ein Zufall, weil wir uns sehr ähnlich sind. Ja. Ich folge dir, okay? Jawohl, gehen wir es an. Auf geht's. Voll. Hallo. Servus. Hallo. Das ist meine Freundin die Lisa. Es freut mich. Hallo. Alles gut? Alles gut. Du bist auch Bodybuilder, oder ja, ja. Wirklich? <lacht> mhm. Heftig, heftig. Stark, stark wir haben heute Brust. Bist dabei? Ich folge dir. Das wird lustig. Ich <lacht> das, ist ja lustig. das wird lustig. Das, das wird sicher kann lustig. Besprechen. Du musst mich zerlegen, ich hab schon Berg. Genau. <lacht> ah, ja. Ah, ja. Da kommt das auf dich zu. Fragen. Das wird cool. Let's go, let's go! Hallo, ja, ich bin der Dominik. Ich trainiere jetzt seit 10 Jahren circa. Jetzt mehr motiviert wegen Marcel, weil er mir ein bisschen hilft und ein paar so Kleinigkeiten zeigt. Ja, und dann sieht man nicht dass was weitergeht, wenn einer drauf schaut, der sich richtig gut auskennt. Sehr gut, das so schaut das aus, wenn man sich an meine Sachen hält. Ja. Wenn dann irgendwas nicht gemacht wird, so wie es vorgegeben wird und das ist halt schade. Schade ums Geld, schade um die Zeit, die man reinsteckt, die Energie. Und so soll das sein, wenn man sich an die Sachen hält, wenn man einen Plan hat, einen Traum hat und darüber... Also ...dafür kämpft, dann kommt man auch an sein Ziel. Ja. kennt sich schon aus, der Meister. <lacht> Kann man nichts sagen. Ja? <lacht> ja. So, oder was? Also, wir haben hier ein paar Intercarbs mit Elektrolyten gemischt. Super, wirklich. Dann bei Jas. Aminosäuren sind ganz wichtig im Training. Dann haben wir noch Glutamin. Eine Aminosäure, die sehr gut ist für das Immunsystem, für die Magenschleimwände. Ganz, ganz wichtig, dass der Magen immer funktioniert. Weil, wenn der Magentakt nicht funktioniert, nimmt man die Nährstoffe auch nicht richtig auf. Das heißt, das ist nach hinten kaut. Dann haben wir da noch ein Pump-Booster, Heute ohne Koffein. 2 Gramm Salz immer dazu. Also ich fühle mich daherin wie magersüchtiger. Und mit dir und mit dir gemeinsam, dass ihr auch seht, okay, es ist auch möglich als Pärchen diesen Sport gemeinsam zu betreiben. Aber was steckt dahinter? Wer kocht? Wer putzt? Wer geht arbeiten, das ist ja Building. das ist ja wirklich 24 Stunden. Stunden, ne? Ja. Fangen wir mit der ersten Frage an, wie funktioniert das bei euch mit dem Essen? Also teilweise ist es so, ich bin ja auch ihr Coach, also ich mache ihre Pläne, ich sage ja, was sie zum Essen hat und was für mich halt wahnsinnig einfach ist, weil ich einen sehr primeren Überblick habe. Man muss einfach durchbeißen ja. Ja? und wenn du da jemanden auf der Seite hast, der das versteht, weil das ist wirklich, sag ich mal, was auch auf den Kopf geht. Ja? Das ist psychisch, musst du also mental musst du wirklich stark sein, weil so viele Situationen dich einfach runterdrücken können. Komm wir zu dir. Du bist ja zu mir oder weniger auch die Psychologin. Ja? Wie ist es für dich als Frau, die was jetzt selbst diesen Sport betreibt, jetzt den Mann in dieser Situation zu unterstützen und du willst aber selber auch schauen, dass du auch weiterkommst? Also ich muss natürlich sagen, als ich generell mit Sport begonnen habe, habe ich niemals gedacht, dass ich jemals dann so früh schon damit starte, generell mit dem großen Thema Bodybuilding. Ich habe davor immer nur so zum Spaß trainiert, aber natürlich, wenn man einen Partner an der Seite hat, der zufälligerweise auch Coach ist und eine 24-Stunden-Betreuung somit eigentlich hat, dann ist es natürlich einfach super. Wo sollte auch selbstverständlich sein ja. in der Partnerschaft, dass man sich quasi gegenseitig nach oben bringt. Ja. Ja. Eine seltsame Frage, wer kocht, wer bestappt? Also, da kann, kann, also, kann ich gerne einwerfen, da ich ja Vollzeit arbeite okay. ähm, und er natürlich untertags mehr Zeit hat. Unter der Woche bleibt vieles, würde ich jetzt mal sagen, an ihm hängen oder er macht okay. es halt freiwillig, weil er sich halt die Zeit durchvertreibt. Ja. Ja, die Küche muss dann halt trotzdem immer machen, weil ich es ja kochen und mir fehlt dann die Energie einfach. Ja. Dann Den steht das so mal dumm. Genau, ja. ja, wie sie Und ja. da bin ich so froh, dass sie dann kommt und sagt: hey, Leg dich hin, entspann dich, ich mach das alles. Ja. Oder bevor sie schon daheim ist, ich weiß eh, die Küche noch. Und dann denke ich mir, Gott sei Dank. Also wie gesagt, wir fangen mal mit einem moderaten Gewicht an. Mach so 15 bis 20 Wiederholungen am Anfang mal. Wirklich nur die Lenke, sehnen drauf einzustellen, die Brust drauf einzustellen. Bis wir mal richtig warm sind. Und wichtig ist immer beim Butterfly auch, dass man probiert, die Ellbogen zusammenzuschieben und nicht die Handflächen. Wenn du den Druck aus den Ellbogen bringst, dann hast du den Druck auf die Brust. Okay. <lacht> Trinken nicht vergessen. Dankeschön. <lacht> Der trainiert, du trainierst nebenbei, ist das auch so ein bisschen eine Competition für dich? Ehrlich gesagt schon, weil ja. seit fünf Monaten bin ich es gewohnt, dass wir wirklich jedes Training gemeinsam absolvieren und das erste Mal so alleine zu trainieren, ist halt doch was anderes. Aber muss auch sein, man kann nicht immer gemeinsam trainieren. So, also gibt's <lacht> Jetzt habe ich einen Hänger. <lacht> da auch wieder sieht man, Vorschieb und die Ellbogen zusammen und dann kommt er durch auf die Brust. Okay. Beim Zurückgehen kann man ein bisschen die, Vor die Brust vorheben, das heißt dehnen und wenn du vorgehst, es dich rauszuholen und groß machen. Mhm. Was hat dich eigentlich zum Bodybuilding gebracht? Was war der Auslöser? Also der Auslöser war, ich war immer, sag ich mal, früher der Kleinste, der Dünnste, ja? bin immer viel gemobbt worden, also wirklich schwer gemobbt, ich bin viel umgezogen, dadurch habe ich auch nie wirklich feste Freunde gehabt. Ich war einfach so immer die Zielscheibe für alle. Okay. Ja, und irgendwann wollte ich das einfach nicht. Ich habe Kampfsport gemacht von klein auf, habe Judo gemacht, thai -Boxen. war alles cool, aber es war nie das wirklich, was mich so 100% erfüllt hat. Ja. So, und dann kam ich halt zum Bodybuilding. Und Bodybuilding hat mich mental so gefordert. Ich bin ein Mensch, der viel Energie hat. Und ich brauche das ich das Kind drei verschiedene Sportarten in der Woche gemacht, nur damit ich ausgelastet bin. So schmähl wie Markus Rühl. Fisch rein. Also, ich sagte, wenn rein? ich das mache, dann, dann ist mein Magen tot. Ja, hast ja. du noch nie probiert? Nein, <lacht> lieber nicht. Ey. Es muss nicht schmecken, es muss nur drücken. Es muss funktionieren, ja. Das Problem ist, mein Magen ist leider nicht so funktional. Okay, okay. Also, ich, das ist der nächste Grund. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Ich muss immer schauen, dass die Lebensmittel passen. Na super, Gratulation. Ja. Ja. Du hast einen richtigen Lotto-Sexer erwischt genau. mit den Sport. Genau. <lacht> Aber, leider, aber ja, da muss man das Bessere machen. Weißt du, was man liebt, das macht man gut. Und da findet man immer einen Weg. Ah. Ganz interessante Frage, was mir viele Leute geschrieben haben. Du wirst das wahrscheinlich denken können. Ja? Gesunde Ernährung, gute Seiweiß, gute PCAs, Aminos, dieses und jenes, kreativ, aber. Aus. mit doping. Ich sage immer so, das sind Sachen. Generell Leistungssport ist Leistungssport. Äh? Ja. Da braucht man sich auch nichts vorlügen. Mhm. Aber prinzipiell sollte so quasi. Man kann. Also ich bin es gut, wenn man offen über das Thema redet. Weil zu wenig Aufklärung in diesem Thema besteht. Mhm. Und viele Leute einfach dann Freestyle irgendwas tun und nicht verstehen, es sind trotzdem Medikamente. Und jedes Medikament hat einen Hintergrund. Mhm. Und wenn du jetzt auch einfach so Freestyle was zu dir nimmst, kannst du dich dein Leben lang damit schädigen. Mhm. Niereninsuffizienz, ja. Herz, Leber. Leber regeneriert sich, Gott sei Dank, Nervenschäden. Mhm. Das sind alles Dinge, das, ich, ich halte davon überhaupt nichts die jungen Leute, die so mode machen, ja? mhm. weil Leistungssport ist Leistungssport. Wenn wir das machen, dann machen wir das bewusst und wissen, was wir tun. Und was würdest du jemanden wie mir zum Beispiel, der was jetzt mit Kraftsport komplett neu beginnt, was würdest du, ich sage, hey, pass auf, ich will auch äh, professioneller Bodybuilder werden, ich will 30 Kilo raufpacken, was würdest du mir empfehlen? Also, Mit aller Vorsicht aber. Also generell das Allerwichtigste ist einmal die Ernährung rein. Mhm. Überall da irgendwo oben mitspielen sage ich auch jedem. Muss einmal die Ernährung und das Leben passen. Hauptsächlich mal die Ernährung. Ja. Wenn das ist, kann man moderat kleine Dosierungen fahren. Mehr braucht man aber nicht. Aber was? Das zum Beispiel mhm. ist etwas, was der Körper natürlich herstellt, mhm. was man auch benutzen kann trotzdem immer Kontrolle. Also ich, ich finde es sehr wichtig, dass man trotzdem immer sein Blut kontrollieren, dass er seinen Blutcheck macht, damit man sieht, dass ist alles in der Range. Noch einmal, wir wollen trotzdem gesund sein. Und man Leistungssport ist nicht gesund, aber man kann ihn so gut wie möglich gesund gestalten. Ja, damit du auch äh, du musst auch so weit sein mental, sagen, nach einem Wettkampf gebe ich meinem Körper diese Zeit zum Entgiften. Die Ruhe, die er braucht. Mhm. Und das ist das, wo die meisten einfach versagen und den Körper weiter vergiften. Jetzt ist ja bei vielen, die was eine Zeit lang äh, exzessiv, vielleicht sogar Doping, die haben Urleistung, die pushen sich in, in, auf ein Level, wo man sagt, das ist unglaublich. Mhm. Dann hören sie auf und plötzlich hört der Leistungsschub auf wo dann viele sogar aufhören mit dem Training oder in Depressionen verfallen. Ja. Hast du vielleicht für solche Leute einen Ratschlag, wie sie damit am besten umgehen? Ich sage ganz ehrlich, du musst sagen, dass du mental so stark bleibst, einfach mit weitermachst. Das ist der, der einzige wahre Sehr gut. Auch wieder Ellbogen zusammen. Ja. So ist es perfekt. und auch gute Menschen sind. Ja, und da gab es ein Video, da hast du gesagt, mit deiner Frau, in der Moschee, glaube ich. Mach dich nicht lächerlich über die Leute. Ich habe meine Tattoos. Mach dich nicht lächerlich über mich. Beurteile mich nicht nach meinen Tattoos. Meine Frau trägt Hijab. Beurteile sie nicht nach den Hijab. Die eine ist geschminkt, die andere ist nicht geschminkt. Die eine stinkt, die andere stinkt nicht. Ja, und auch das ist nicht wichtig, wichtig ist, was sie im Herzen bringt. Ich muss so sagen, wir finden zwei Organe. So. Ich nicht so sein wollte, ich wollte immer muskulös sein, breiter sein als, als, als jeder andere, weil mir das halt einfach gefällt.